Polizeimarken werden die Straßen füllen. Auf diesen Straßen habe ich das Sagen. Das Kartell hat viele Polizisten umgebracht. Was siehst du? Ich sehe Rache. Es ist die einzige Chance, meine Stadt zu beschützen. Ich bin weder im Recht noch gut. Ich gleiche das im Blut aus.